Herzlich Willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um das Kursformat. Für das Layout Ihres Kurses stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Aber bitte beachten Sie, dass ein Wechsel vom Kachelformat ins Themenformat den Verlust Ihrer Einstellungen im Layout mit sich bringt. Unter Einstellungen finden Sie unter Kursformat die Möglichkeit, das Format Ihres Kurses einzustellen. Das Kursformat bestimmt das Layout Ihres Kurses. Das Themenformat. Standardmäßig ist dieses Format eingestellt. Die Abschnitte können nach eigenen Bedürfnissen beschriftet werden. Es hat den Vorteil, dass in diesem Format durch einen Kursindex am linken Rand besonders einfach navigiert werden kann. Das Kachelformat. Dieses Format ist optisch besonders ansprechend. Jeder Abschnitt wird mit einem Bild versehen und es kann eine Farbe für den gesamten Kurs eingestellt werden. Das Wochenformat In Ihrer Kursseite werden die Abschnitte automatisch in Wochen eingeteilt. Der Beginn dieser Wochenabschnitte ist der Beginn des Kurses. Sie können die einzelnen Überschriften aber noch anpassen bei Bedarf. Das soziale Format in diesem Format wird Ihr gesamter Kurs in eine einzige Diskussion umgewandelt. Das Wochenformat und das soziale Format werden aufgrund Ihrer Einschränkungen eher selten genutzt. Doch eignet sich das Themenformat oder das Kachelformat besser für Ihren Kurs? Bleiben Sie dran!